das schöne an Flutter ist, dass es plattformunabhängig ist und dass wir halt für fast jedes System einfach das Programm kompilieren können und das haben wir als Frontend benutzt, also als Benutzeroberfläche für das Spiel.